Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video bei SRAGMA Wir sind wieder am Start, ich habe einen neuen PC, ich kann wieder ordentlich YouTube Videos machen Und heute wurden wir eingeladen zu einer Closed Beta von dem Publisher höchstpersönlich Das Spiel heißt Mars Es steht glaube ich noch kein genaues ähm, Release Datum fest, da sie noch Bugs rausfiltern wollen und so weiter Allerdings kann ich euch schon mal ein, Game ein bisschen Gameplay zeigen Auf jeden Fall einen großen Dank, auf jeden Fall, dass sie mir den Code gegeben haben Das hat sie mir auch auf jeden Fall gesagt wir werden in diesem Video die, den Karrieremodus spielen. Das besteht aus drei Missionen. Das da unten ist nur Training, die werden wir auslassen. Einmal For the Crisis, dann Breakthrough und NRC Awakening. Wir werden das in dieser Reihenfolge spielen, also erst diese Mission, dann die zweite, dann die dritte. Und ja, ohne viel Gerede, let's go! Starten wir direkt mit der ersten Mission. To the League of Nations Crystal Power Institute. Please join the other recruits by following the guidance arrows. Is he? Is he one of the members of the legendary Alpha Squad? Is he one of the members of the legendary Alpha Squad? Ein paar Leute. Ja. Your mission is to support Dr. Emma Lynn's work. Please place your hand on the scanner to begin personal data archiving. Scan completed. Das wurde hier gescannt, haben damit wir erkannt werden, und, und so weiter. This is your ID card. Make sure you don't lose it. Dr. Emma Lynn is waiting for you inside. Die ich vermute mal, das ist einfach so was wie ein Ausweis. Hier Dr. Emma Interference on Main Power Source. Backup Power is being initiated. Backup Power initiated. Okay, was war das denn jetzt einer fette Satellitenschüsse, der auf uns geballert hat? Scheint ein EMP gewesen zu sein, da wir hier einen Stromausfall bekommen haben. Hier dem liegt nichts. Die base is under attack. All officers report oh, to level at once. All personnel specialists follow evacuation protocols. The isolation door will be sealed shut momentarily. Are you new? Wait up. This door is jammed. Let's get it open. Wait. Diese Stimme, <laughs> They are forcing in through this door. <laughs> Equip yourself. They are coming. Ah, you noob! Ergo <lacht> ja, Mann, ey. Watch out! Grenade! Ja! Jetzt, jetzt geht's los, ey. Ach, ah, treff ihn nicht. Dann mal schauen, was auf uns wartet, ey. Das ist auf jeden Fall kein fairer Gangkampf. Wir sind hier mit... doch oh. in Da geht das nicht. Ah jetzt gehts. Wir sind hier mit Pistolen unterwegs, während die fucking äh, Maschinenguns haben. Aber die müssen natürlich auch überrascht mit dem Angriff. Hey, da ist eine Verstärkung. Ne, wenn den meine ne? Wir sind ja mit dem Krieg gelandet direkt an unserem ersten Tag. Geht das nicht? Versuch die Rolle zu machen, als heute nicht. BAM! <lacht> Du Waffe da Komm, revive mich! Wer geht das nicht? Jetzt Ich muss hinter den Schirm ihn zu ja. reviven Gar nichts, ey, was ist denn das? Alter, mein M ist im Arsch. Davon fühlt sich aber echt ungenau an auch. Man kann hier nicht durchschießen. Ja, man tritt einfach die Tür auf. Dann die hinten unseren Kollegen wiederbeleben, die Männer. Okay, it should be safe here for now. Looks like Dr. Emmeline has already left. United forces are all over the outside of our base. I need you to locate and protect Dr. Emmeline. I'll get you backup. My klar, dann Leute sind hier in der Tür irgendwo und die beschützen uns. Das ist die Tür. Was ist hier durch? Ups, die Rolle war nicht geplant. Oh, die ziehen alle auf die Tür. sehe keinen. Oh, da unten ist einer. das war ein Snack. hast du das unsichtbar geworden? interessant hallo und kannst du da bitte decken? ah da ist eine Deckung hier ist schon ein bisschen mehr in den Tutorial eben und jetzt alle zu close hier in was fest man holy shit was das explodiert! ah mit elf noch mehr Messerangriffe oh was ist los keiner lag, <laughs> keiner was das war oh dann schüsse oh, fuck Hoffentlich wollte ich da eigentlich nicht rausspringen Ja. noch ist hier einer ist ah da haben wir sie Waffe schon so mal sehen was geht hier jetzt nächstes ab immer an den Zäunen hängt das ist gar nicht gut Oh, da oben ist jemand Holy Shit Oh, ein Schütze Oh, wir kriegen den Sniper Holy Shit, da habe ich gebrocht auf Ich hab natürlich nicht getroffen, Alter nicht. Was? Okay, jetzt aber <lacht> Die Bridge. Wieso ja, oh, bin ich so schlecht? Da okay, das war in die Wand geschossen. So für Hilfe. Name <lacht> ist Emma Ich bin hier der Base. Und du, die von Alpha Squad? Ach, Emma Lin, nicht Emily sehr important tasks Inside. Grenade out! Da Grenades over there. Wir können sie nutzen, um die zu schnell die ganzen Granaten mit. Oh fuck. Schau heavy infantry. Their shields are bulletproof. Hit them with a Grenade. Frag out. Wo hab ich mir Granaten Granate hingeworfen? Ich habe nicht mehr eine Waffe, dann um, umarmen hier gleich, Alter. Holy shit. <lacht> Nehmt's wieder. Here, oh, ich habe eine Fliege auf dem Arm. Wann doch hier ist lang. Eine Granate sollen wir nutzen. Gerade haben wir die Alter. Holy shit! Was ist denn jetzt los? Okay, ich hoffe, der ist auf unserer Seite. Oh shit, der ist nicht auf unserer Seite. What the fuck? Oh, sein so Vorrat. Oh, die Alter. da. Ja, macht Tür auf. Oh mein Gott. Krass, Alter, so ein riesiger Oh mein Gott, wir kriegen auch einen Mech. Mech. Kann ich fliegen? Sorry, nee, Ich kann nicht mehr springen, Alter. Gott, Was ist hier auch Der hat das überlebt. Oh, shit. Oh, man kann mit beiden gleichzeitig schießen, Alter. Alter. Weg. Krasser Scheiß, Alter holy fuck Alter. der macht den monster ich okay, bridge ich möchte auch fliegen ey kann man immer noch so große dinge kontrollieren kann ich ah, aussteigen Hier ganz viele schritte sind noch gegner ne? nope ah, munition ah, ich bin voll Fuck. hier ist nichts. Das ist das Ende oder nein, das sieht hier sieht noch nach Schlacht aus. All right. Wir we'll Oh, das ist, ah, ist doch das Ende. We're in. Now we need to find a way to the depths of the base, the lowest level. United has the base surrounded. They're piling in faster than our guns can handle. Quick, use the explosive barrels here to even the playing field. Et das ist die Mission. Jetzt. Sind. Oh, jetzt habe ich das Auto sein kaputt gemacht. Das alles. Ich werde den Bögen nach müssen. Ups Oh fuck. Also ist er da einfach und dann <lacht> ist nicht mal gedeckt, ey. Läuft mir den. Hier gibt es Munition. gibt es Uzi's, aber ich bin kein Fan von Uzi gerne meine Range aufbehalten. Holy fuck. Dann ja, dachte ich mir schon. Du bist hier voll verbrannt, ey. Oh fuck, Deckung echt viel, da kann man eigentlich mal eine Granate überwerfen Also eine Granate hat nicht so gut geklappt Ups Jetzt aber, oh mein Gott, ich mach so hoch Ah, ja, die ist gut Ich hätte eine Granate überlebt, was ist das denn für eine Maschine, Alter Holy Shit <lacht> Ich hätte nichts mich jetzt so ja dann richtig oh fuck was You're hiding behind the Bunker Quickly! Shoot the bound. oh stimmt ich ging einfach kaputt schießen inbound Oh. Was ist das? Oh fuck. Einer die Granaten. Die Granate hat Oh mein Gott. Dann haben wir Familie gefickt. Das ist so ein Panzer. Ach, das reicht so, dir sofort. Oh fuck, ich dachte der war ist kaputt Ah, jetzt ist er tot Und irgendwas? Irgendwie so nach Secret aus, aber nein, hier ist nichts Der scheiße, wenn ich auch in den Spielen springen kann, das ist so Sache, dachte, die ich mir wünschen würde, ich mag es, wenn ich in den Spielen springen kann Alter, die ist ja richtig vorangelaufen we'll while I prepare. Well, thanks to your squad, Super Crystals from United's Pandora Plan are seized. Those crystals will allow League of Nations to develop a research center to research applications of Super Crystals. The physical properties of Super Crystals are great for manufacturing AI core. As such, the League of Nations has created a master plan for nanocorps. Your mission on this trip is to work with me on testing of Nanocorp's capabilities. If all goes as intended for the test, League of Nations will be able to deploy corp against United's Clone Corp. Ich verstehe, das ja so eine Oh, geht weiter Sorry. also hier werden quasi kampfroboter hergestellt mit einer künstlichen intelligenz das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die anderen uns angreift, angreifen, vermute ich. Aber damit möchte man natürlich klauen oder verhindern. Ich und Die Nanobots. Die wurde nicht Tests online. Nanobots are considered a brand new species. Its core is what sets it aside from Unita's twisted creations. Unita must have targeted this facility to capture the Nanobots. Ah, ich verstehe. die anderen haben Klons die uns angreifen, die die haben Klone. Wir haben eine AI Mehr ja, oder weniger. we must stop them. Follow me. Ja, hier heute es bestimmt eine fette Schlacht Oh mein Gott Oh Mann, hier ist immer eine Scheiße fest Oh, oh Scheiße, ich habe den wieder verkackt Ah! Auch okay, gar keine Headshots heute, ey. Hab ich gleich gesehen. Und da ist der Headshot. Okay. Bin schnell sein. Ich hoffe, wir einen, einen timer auf uns haben. Possible, oh shit. Ah, das sind diese Nanobots. Okay. Ich muss eigentlich um die Ecke gucken. Mit tot Holy shit. Right die Meine ich hab ihn nicht. Ich hab eine Pistole. Leute, ich hab einfach eine Sniper. Ich werde die Pistole haben. Oh. Vom oh, Kopf schießen, auch. Nice oh, ist ein Roboter ja, ist weg. ich bin paranoid, oh. Ach, das ist, ich hätte ja fast abgeknallt. We get out of here. the Was? Nee, ich bin Besucher. Oh nein, jetzt überlegt, ob ich die Besucher mit der Sniper tausche, aber jetzt geht's nicht mehr. Shit, das ist eine Menge. Und sind Diese großen, kleinen sterben ja schnell. Oh, ich habe was in der Nase. Alter. Get out. Flucht, Flucht, <lacht> Rückzug. <lacht> wieso schon sagt Get out. Has major oh, our, only the is by AI. our only hope now is another product in our lab, the Airborne Arc. Wir haben also noch eine Maschine, mit der wir aufscheiden können. Die Granaten, was ist das? Eine Waffe? Eine Reife Ich möchte gerne die Waffe noch behalten. Ach, kann ich nicht, scheiße. Oh, shit. Scheißtasten halten aber schon ein bisschen okay Wenn ich noch treffen würde, wäre es echt geil Aber jetzt kann ich einfach Rambo machen hier Boah, zwei Hits ich kann hier Ah, ich hab mein so verkackt, Mann. noch <lacht> okay. mal nach. Oh, Scheiße, hab ich da auf dem Reingelaufen. Oh, mein Gott! Die Waffe rasiert die ja richtig. Wo kommt der jetzt? Okay, drei Schuss. Na, ne, er hat drei Hits, nicht drei Schuss. Oh mein Gott, das ist eine Ray-Gun, Leute! Hoho, ho. wisst ihr was das bedeutet? Einfach hey, was ein Headshot. Oh. Okay, die Waffe ist scheiße. Was machen wir hiermit. Ich weiß nicht, wie das alles ein Headshot sein soll. Ich habe definitiv nicht die ganze Zeit auf den Kopf getroffen. Aber I take it. Wenn er mir sagt, ich mache Headshots, dann ist er natürlich ein Headshot-Kaffer. Was soll er gegen das macht, Dann denke ich, dass ich das nicht mehr. Oh shit, Alter. Sneak Attack 50 Schuss hat er. Das ist auch eine Menge. Oh fuck. Oh, what the fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Aber ich habe den ganzen Gang kaputt ge- Oh! Oh mein Gott, da kommt noch mehr Oh man, ich wollte den Headshot machen, aber ich bin einfach schlecht Länges Munition Oh, mein Leben, ich muss aufpassen ich wollte ja sagen, muss die aber die kommt auch mit Die Frau Wir müssen die Umgebung betrachten du stehst Weg, Frau schön. Okay, da ist der Ausgang die Waffen sind diesmal nicht, ey. Hier so oben rum gucken. Ja, so gefällt mir es. Ah, man kann quasi auswählen, wo man... Okay. Achso, die macht einen Scheiter. Aber ich bin mir sicher, dass die was kommen wird. Oh, Katzi kommt. Jetzt kommen sie, let's go. Krieg. alle one Oh, what the fuck kommt denn her? Auf dem Weg, alte. Ist einfach Rambo, Alter. Auch Deckung. Oh, ich brauche Deckung, mein Lebens. Ich bin fast tot. Das ist nämlich eine Deckung, Alter. die Roboter das zu mir, jetzt wird es hart jetzt wird es richtig hart holy shit, die kann Eis schießen oh das ist ein big boy ah, aber die Tür ist offen, wir sind durch Unitas surprise attack, coupled with our loss of the Corps, is a terrible mix there is no winner in this it will take a long time for league of nations to regroup ich glaube in dich! Ich hoffe, dass du uns again durch diese tough Zeit Das war quasi der Lore vom Spiel. Ähm, dass wir hier was gebaut haben, wir wurden angegriffen. Und durch den Angriff sind halt diese Roboter wild geworden. Ich habe schon ein paar andere Missionen gespielt und da kommen auch solche Roboter und so weiter. Ich denke mal, hat alles miteinander zu tun. Ich glaube, das ist jetzt das Ende. Und es klang die Musik eben nach Siegermusik. So, liebe Freunde, das war dann heute auch schon mit der Folge von Mars. Nochmal vielen, vielen Dank an die Entwickler für den Beta Key. Ich hoffe, das Video gefällt denen auch ein wenig. <lacht> Auf jeden Fall, wir werden jetzt jeden Dienstag und jeden Freitag eine Folge im Mars rausbringen für die nächsten paar Wochen. Die nächsten Folgen werden hauptsächlich aus PvE-Missionen bestehen. Vielleicht werden wir uns auch Quantum noch mal angucken, je nachdem, was das ist. Auf jeden Fall war es das für heute. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns Freitag mit der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.